Lieben Damen und Herren, heute stellen wir euch den Library Helper vor. Wir haben das Projek Projekt mit mir und also ich, Ali Muradi, und mein Freund Man gemacht. Der, Projek der Projekt ist eine kleine Variante von einem Robot, also von einem, von einem Transporter oder von einem Bibliothekhelfer. Die kleine Variante hat ca. mehr über acht Stunden gedauert. Wir haben sehr viele Fehler gemacht. Aus den Fehlern haben wir gelernt, aber das ist das ist uns auch als Erfahrung geworden. Die Idee war, dass wir für den Menschen, die in, Bibli in die Bibliotheken auch leichter machen, die die Bücher auch ausborgen würden. Äh, wir haben es auch programmiert mit Arduino und es hat, wie alle gesagt hat, acht, mehr als acht Stunden ge gedauert. Und die Idee war, dass äh, es in die, große, die größere Variante in der Bibliotheken würde sein. Und äh, dass man auch äh, nur das Bücher darauf legt und dieses Roboter fährt zu der richtigen Regalnummer und schiebt es einfach rein. Und wenn es auch verbessert wurde, kann man auch äh, Bücher holen oder bringen, nur wenn man den Koordinaten eingibt oder die Regalnummer. Man kann den Roboter so programmieren, dass er von Punkt A beispielsweise zu Punkt B fährt. Der Roboter besteht aus sehr vielen Teilen, aus den Arduino, aus den Robotersteuerungen, aus vier Motoren, aus vier Reifen und aus sehr vielen Batterien. Und wie gesagt, das ist die kleine Variante. Es fährt auch, ist nicht nur so aussehen. <lacht> Halt es, halt es. <lacht> ich habe nicht, hab nicht eingefügt, dass es stoppen soll oder so. Es stoppt automatisch. Man kann es so gesagt auch programmieren. Man sagt Farbe von Punkt A bis Punkt B, aber man muss die Koordinaten eingeben. Und ja, und wir wollen uns an Personen bedanken. Wir danken alle, die mitgeholfen haben und mitgemacht und uns geholfen haben. Danke an alle Mentor, Mentorinnen und Mentorinnen. Äh, einen Dank, einen privaten Dank zu äh, Herrn Hansi, er hat uns <lacht> sehr, sehr viel mitgeholfen und ich hoffe es hat euch gefallen.